Dieses Video setzt die Kenntnisse des Expertenniveaus 1 voraus. Zumindest. Siehe links unten. Und gehen wir zu einem schweren Thema. Das hat wieder mit Arbeit mit Themen zu tun. Bruchthemen in Brüchen mit gemeinsamen Nenner umwandeln. Im Kapitel über Brüchen haben wir schon gesehen, wie man zwei gleichnamige und zwei ungleichnamige Brüche addiert. Brüche mit gleichem Nenner. Okay, 5 Viertel und 2 Viertel, wie macht man das? Hoffentlich können das schon alle, wenn nicht, bitte erst dieses Kapitel lernen. Also 5 plus 2, also 7 Viertel in, insgesamt. Wenn der Nenner anderes ist, dann geht man nach diesem Muster, 5 mal 3, 4 mal 2 und unten 4 mal 3. Ja. Oder wenn man das Schritt zum Schritt machen will, macht man erst jeden Bruch zu einem gleichnamigen Bruch, in indem man mit dem Nenner des anderen Bruch, Bruches erweitert. Ja, und dann ist es 15, 12 und 18, 12. Und dann kommen man hier. Also das kann man auch so direkt machen und dann zu diesem Ergebnis kommen. Das ist 23, 12. Also, dabei ist es nicht wichtig, ob man Minus oder Plus zwischen den Brüchen hat. Allein der Nenner, ob er der gleiche ist oder nicht, spielt eine Rolle. Hier unten. Ja, wenn nicht gleich, dann so, wenn gleich, so. Okay, der Vorgang ist genau der gleiche für Bruchterme. Wenn wir den gleichen Nenner haben. Dann addieren wir einfach die Zähler oder subtrahieren, je nachdem, was da steht. ja Also 5 durch a plus 2 durch a, das ist 5 plus 2, das Ganze durch a. Also 7 durch a. Brüche mit den unterschiedlichen Nenner, was haben wir jetzt hier? Da ist a, das ist b, 5 durch a, 2 durch b und plus dazwischen, geht okay, könnte auch minus sein. Also 5 Quergewinnung mal b, a mal 2, also 2a, was der dazwischen? Hier steht Plus, und unten Nenner mal Nenner, a mal b. Ja? Und das dafür haben wir jetzt hier 5b plus 2a und unten ab. Schon fertig. Wenn aber die Sache etwas komplizierter wird, dann benutzt man einen Vorgang, der sehr ähnlich zum Verfahren der Primfaktorzerlegung und und e Anwendung bei Strichrechnungen zwischen mehreren Büchern ist. Also, wenn man will, kann man, wenn man das nicht in Erinnerung hat, sollte man dieses Kapitel nochmal wiederholen, nachschauen. Ja, gehen wir jetzt doch hier. Äh, nehmen wir diese beiden Brüche: 5s durch a hoch 3 t hoch 6x minus 2z a hoch 2 t hoch 7x ist s. Und hier spielen die entscheidende Rolle immer die Nenner. Die Zähler spielen bei diesem Prozess keine wichtige Rolle. Also man muss erst die Nenner schauen und schauen jetzt hier für a, für jede Variable, für jedes Symbol, wo die höchste Zahl steht. Also bei a steht sich hier, das ist 3, das ist 2, also nehmen wir in den gemeinsamen Nenner a hoch 3. a hoch 3, das wird der gemeinsame Nenner sein. Für t, da hier steht 6, das steht 7. Was ist der höchste Nenner? 7. Also schreiben wir jetzt hier wieder der hoch 7. Für x ist eher das gleiche, also hoch 1, das lässt man so. Und für s gibt es nur hier, also man schreibt es auch da. Und schauen wir mal jetzt hier. A hoch 3, A hoch 3, das ist das Gleiche, da braucht man nichts machen. T hoch 6, T hoch 7, das wurde hier 1 mehr, die Hochzahl, also wir haben T hoch 6 unten mit T multipliziert, und daher müssen wir das auch oben machen. X steht hier E sowieso, da steht es auch, und S, das wird der Teil des gemeinsamen Nenners jetzt, wir haben schon gesagt, wie man den gemeinsamen Nenner findet, also die höchste Zahl von jedem Symbol, S kommt jetzt hier vor, und da gar nichts also ich muss auch oben mit s multiplizieren und was ist jetzt hier mhm. das habe ich eh korrigiert ja genau was ist jetzt hier äh, da sehen wir mal 2 äh, z mal a hm? Wieso, wie, woher kommt dieses a? Wir müssen die Nenner vergleichen. A hoch 2, A hoch 3. Also da unten haben wir jetzt hier ein A mehr. Also daher müssen wir auch oben mit A multiplizieren. Wir haben hier unten mal A gemacht. Daher haben wir A hoch 3. Also das müssen wir auch oben machen. T hoch 7, das ist E hier. T hoch 7, das ist X, das ist E hier. Auch X und S genau das gleiche. Also hier brauchen wir nichts anderes machen. Und das bedeutet, das Ergebnis ist, S mal S, das ist S hoch 2 mal t, also 5s hoch 2t minus 2z mal a. Ja? Und unten ist der gemeinsame Nenner, der ist e eh gemeinsam. Also wir schreiben einmal diesen gemeinsamen Nenner. Ja? Noch einmal, wie haben wir den Zähler hier gefunden? Wir, warum haben wir mit ts multipliziert? Wir haben einfach den gemeinsamen Nenner, also a hoch 3t hoch 7x ist, durch den Nenner am Anfang dividiert. Ja? Das ist ts. Mit diesem Ergebnis muss man den Zähler multiplizieren. Okay, das haben wir jetzt erklärt. Was im Zähler steht, ist nicht so wichtig. Im Nenner allerdings können die Faktoren größere Terme in Klammern sein. Jetzt hier haben wir a hoch 3, v hoch 2 und in Klammer t minus 1, in Klammer t plus 1 und das Ganze hoch 5 und in Klammer t minus 3. Und hier haben wir t minus 1 hoch 2, t plus 1 haben wir auch hoch 2 und dann haben wir hier einen anderen Term. Was, um diese Rechnung jetzt zu machen, wir müssen wir beide Brüche auf den gleichen Nenner hier bringen. ja Und was haben wir gesagt? Von jedem Term, von jedem Faktor, müssen wir die höchste Hochzahl benutzen. Also das bedeutet a hoch 3, also bei gemeinsamen Nenner müssen wir a hoch 3 benutzen. w, das ist 2 und da ist es 5. Was ist mehr? 5, also wir müssen w hoch 5 benutzen was gibt es dann noch, p gibt es hier aber dann nicht, also wir müssen p auch benutzen, t minus 1, das ist ohne Hochzahl hier, also es bedeutet Hochzahl 1 und hier ist Hochzahl 2, also wir müssen die größere Hochzahl benutzen, also die 2, von t plus 1, da ist die Hochzahl 5 und da 2, die höchste Hochzahl ist 5, da ist es, die müssen wir benutzen. Von T-3 gibt es nur hier, da gar nicht. Also das müssen wir einmal benutzen. Und von diesem Term hier, das ist hoch 2. Und das müssen wir genauso auch hier benutzen. Das wird der gemeinsame Nenner sein. Okay. Für den ersten Bruch müssen wir das also erweitern. Ja. Und das bedeutet, wir müssen jetzt hier den gemeinsamen Nenner, da ist er, den gemeinsamen Nenner, was wir gefunden haben, durch den tatsächlichen Nenner dividieren. Was bleibt dann? A hoch 3 geht weg. W hoch 5 durch W hoch 2, das ist W hoch 3. B bleibt da. T hoch 1 hoch 2 durch d minus, 1, also d minus 1 hoch 2 durch d minus 1. Da geht 2 minus 1, also bleibt mit 1 Hochzahl da. Das geht sowieso weg, das sind beide hoch 5 hoch Min, der Minus 3 ist oben und unten, das fällt aus und da bleibt auch das mal hoch 2. Das bedeutet, machen wir auch das gleiche für den zweiten Bruch. Äh, da ist der gemeinsame Nenner, den haben wir gefunden. Und unten im zweiten Bruch hier, das schreiben wir jetzt hier auch wieder, und wir machen die Division a hoch 3 durch a hoch 2, das ist a, wer hoch 5 fällt. Aus oder, ja. Ähm, was kommt danach? t minus 1 und das ganze hoch 2, das ist auch genau gleich unten, fällt aus. der plus 1, hier ist es hoch 5, hier hoch 2, also 5 minus 2, das kommt als 3 vor. t minus 3 ist gar, unten gar nicht, also es bleibt da und das ist genau das gleiche oben, oben und unten, also das fällt aus. Es wird gekürzt. Ja. Und dann kann man das Ganze in einem Bruch schreiben. Wie? Also das ist die Rechnung am Anfang. Die habe ich jetzt hier einfach noch einmal geschrieben. Diesen Bruch müssen wir mit diesem Term erweitern. Also oben und unten mal was hier steht. Und das haben wir hier gemacht. 5s mal was da steht. Oben und unten. Ja? also A hoch 3, W hoch 2 mal W hoch 3 ist W hoch 5 und so weiter und so fort ja? und weil wir hier sowieso erwarten wir den gemeinsamen Nenner äh, zu haben und das haben wir auch so sofort geschrieben, aber oben haben wir halt mit diesem Bruch und letztendlich auch unten mit diesem Term, äh, nicht Bruch, Term, erweitert ja? und das hier das müssen wir jetzt hier oben und unten beides mal diesen Term machen. Und wenn wir das machen, das mal das, wird eh sowieso das hier sein. Ja, das ist die Gegenrechnung. Also das haben wir hier unten geschrieben. Das haben wir schon erweitert. Und oben müssen wir 2z weiter mit diesem Term hier erweitern. Also mal a mal t plus 1 hoch 3 mal t minus 3. Und das bedeutet, insgesamt kann man das jetzt hier zusammenbringen, das minus das durch Gemeinsamen Nenner. Der ist eh genau der gleiche, der Nenner jetzt. Und so kann man auch Brüche äh, addieren oder Bruchterme addieren oder subtrahieren, auch wenn sie so kompliziert aussehen. Man muss einfach Schritt zum Schritt denken. Ja? Also bitte nicht sich erschrecken lassen, weil das t plus 1 ist. Das ist eine eine Sache. Ja? Das ist Ein Term, genau wie A. Ja? Oder das da. Ja? Nicht davon erschrecken lassen. Ja? Einfach denken, das ist eine Sache und das wird hoch 2. Also ist ein Faktor, ja. Und daher kann man das so erweitern, wie es hier gezeigt wurde. Danke sehr.